Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Pita brot mit Hackfleisch Schafskäsefüllung Gyros Art vorstellen. Wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Los geht's! Alles, was ich für mein Pita brot mit Hackfleisch Schafskäsefüllung Gyros Art brauche, habe ich schon bereitgestellt. Wir brauchen vier pita -Brote, handelsüblich aus dem supermarkt wir brauchen Rindak. wir brauchen schafskäse mengenang wie immer in der infobox wir brauchen eine rote zwiebel wir brauchen außerdem ordentlich knoblauch hier sind es bei mir vier zehen wir brauchen ein bisschen petersilie zwei gute esslöffel gyros ein bisschen pfeffer und in die mischung kommt außerdem auch noch olivenöl und dann können wir eigentlich anfangen Als erstes habe ich hier zunächst mal mein Hackfleisch und mein Schafskäse in eine große Schüssel gegeben. Und die weiteren Schritte sind wirklich ganz einfach. Wir geben jetzt alle Zutaten, die wir hier haben, einfach in unsere Schüssel. Und vermischen dann alles. Ich habe jetzt hier die Masse schon so ein bisschen homogen verteilt. Jetzt können wir hier Viertel bilden und haben ungefähr die gleichen Mengen immer, mit denen wir jetzt gleich unsere Pitterbrötchen füllen wollen. Zur groben Orientierung können wir das mal wegstellen. So, jetzt brauchen wir unsere Pitterbrötchen Und die sind trocken, nicht so einfach zu schneiden. Wenn ihr die hier so trocken versucht zu schneiden, dann macht ihr die meistens kaputt. Da gibt es einen einfachen Trick für etwas nass machen, befeuchten und in die Mikrowelle. So, dann sehen die so aus. So, vorsichtig. Die sind jetzt heiß und da ist heißer Wasserdampf drin. Also etwas abkühlen lassen. So, und jetzt könnt ihr das Pitterbötchen so aufklappen, vorsichtig, damit es nicht zerbricht. So, und ich habe auch schon mal eins vorbereitet. Denn wir machen gleich erstmal nur zwei Stück, damit ihr seht, ob das funktioniert. Und jetzt nehmen wir unsere Masse, immer ein Viertel, Und ihr seht, das ist reichlich. Das wird schon eine ordentliche Portion. Schön andrücken. Und das war es auch schon. Und zuklappen. Die nächste. Und ihr seht, Jetzt haben wir noch genau die Hälfte für die anderen beiden. So, zwei Stück haben wir fertig und die machen wir jetzt zunächst beim opti So, Optigrill vorheizen und zwar auf der Sandwich-Stufe. Und dann warten wir bis er soweit ist, bei mir immer so um die sechs Minuten. So, der Optiker hat sich gebildet. und dann können wir unsere Peter rote hineingeben. Diese perforierte Kante nach unten, damit die geschlossene Fläche unten ist. Und dann lassen wir den Optiker seine Arbeit machen. So, und ihr hört ihn jetzt hier, er ist rot und sagt, er ist fertig. Und da seht ihr auch schon, das sieht schon lecker aus. So, ich habe es jetzt ein bisschen auskühlen lassen, damit man es anfassen kann. Das pita -Brot, ne? schön kross, sieht gut aus. Ich habe hier nochmal ein bisschen Sour -Cream, die hervorragend dazu passt. Selbstgemachte Sour -Cream natürlich, wie die geht passt super verlinke ich euch jetzt hier gleich oben ansonsten geht natürlich auch selbstgemachter Saziki und jetzt wollen wir mal gucken ob es denn was geworden ist ja man merkt schon es ist schön kross geworden ja das sieht gut aus und ihr seht auch hier das Charakter ist durch ja, das muss es auch also es hat gereicht die Sandwich stufe hat gereicht ich würde vermutlich beim nächsten Mal trotzdem eher die manuelle Stufe nehmen und dann es vielleicht noch ein bisschen krosser machen, aber schon sehr lecker. Und schauen wir mal, wie es schmeckt. Wunderbar. Wunderbar. Und das Hack hat einen wundervollen Gyros-Geschmack. Der Schafskäse hat sich gut aufgelöst, ist gut verschmolzen hier mit dem Hack. Ihr seht das. Hier ist also nichts mehr an Schafskäse zu sehen, er ist aber in das Hack gezogen. Man sieht hier die kleinen Zwiebeln noch. Aber ansonsten alles durch. Geschmack wirklich toll. Und es ist ein tolles Fingerfood. Kann man klasse vorbereiten. Im Zweifel nur noch mal zwei Minuten auf den Grill schmeißen beim Grillen. Oder auch in der Mikrowelle, dann werden sie eins wieder weich. Aber ansonsten tolle Sache. Ich denke, hat geklappt. Meine pita gefüllt mit Hackfleisch, Schafskäse, Gyrosart.